Und die Gang Okay, an. die Pulschen sind dran. Ein paar kräftige Arme und ein bisschen Energie. Mmh. Lecker. Katie, was ist deine Idee? Meine Idee war... Wir ziehen uns Bikini-Badehose an und hüpfen da ins Meer, damit wir ein bisschen uns frisch machen. Einfach ja, wir sind ein paar warm. Tage ungeduscht. Ich fühle mich auch ungeduscht. Ich brauche schon Erfrischung, aber es ist schon echt ja, frisch. Erfrischung müsste ich es nicht machen. Zu warm habe ich es nicht, muss ich sagen. Nee. Aber ich glaube, danach fühlen wir uns richtig gut. Gut Komm. durchblutet und frisch und es ist leckerer ins Bett gehen, denke ich. Genau, lass uns was Gutes tun für die Durchblutung, erfrischen und dann. Schmeckt das Essen danach auch umso besser. besser. Ja, okay, let's go! Sind die Gangs? Okay, die Punxas sind da an, vamos, alle playa! Du denkst? Ich denke, je kälter es draußen ist, umso weniger kalt wird uns das Wasser vorkommen. Ja, das Wasser kommt gleich warm vor. <lacht> Herrlich. Da gehen wir runter, da gibt es noch ein kleines Strändchen. Wie tief ist es? Sehr tief Es ist auch ein schönes Bad Es ne? nicht so kalt mehr Die ist Farbe sieht schön aus Es ist nicht so wild wie das Wasser da Ich mag nicht <lacht> oh, brennt alles. Zieh dich schnell an. Rein. Sieht zwar aus, wie in der Karibik. ist leider nicht so warm. Aber oh, es tut schon gut. Ich merke, wie mein Körper Hitze produziert. Ja. Da oben gibt es noch zwei... Ähm Süßwasser, Wasserahnen haben wir gesehen, so eine Art Quelle und da spüren wir jetzt unser Gesicht noch und dann sind wir wieder ganz schön frisch. Ja, manchmal muss man einfach Sachen Boah. machen, und ich fühle mich jetzt Und die Quellen hier sind Hammer. Das ist immer verrückt finde ich. Bei Flut könnten wir hier gar nicht laufen, da würden wir hier ums Leben kommen wahrscheinlich, weil die Wellen uns an die Felsen klatschen und jetzt baden wir hier. Na naja, ums Leben kommen. Das sind ja arg negative Gedanken. Ah, okay, aber <lacht> <lacht> wir würden nicht so entspannt hier stehen. Nee, genau, wir würden nicht so entspannt hier stehen bei Flut. Nee. Das stimmt. Ja. Dann gehen wir mal. Deswegen machen wir das ja auch bei Ebbe, ne? Es kann sein ja, dass es da eine richtige Dusche gibt jetzt. Ja, das können wir vielleicht machen. Ja. Da steht Lowy übrigens. Da sind wir die Treppe runter. Da gibt es noch ein anderes Strand. Es ist so schön hier. Hallo, willkommen in Galicien. Das auf jeden Fall. Ich bin natürlich ohne Shampoo geduscht, aber ich fühle mich tausendmal besser als davor. Trotzdem, ne? man braucht nicht immer Shampoo. Nee. Ab in den warmen Bus. Ja, weil da kommt glaube ich Regen, da wird es dunkel. Ein guten Morgen von mir. Ähm, hier standen wir heute Nacht. Ja, da fahren die Autos vorbei. Nicht der schönste Platz, aber äh, es gibt schlechtere. Wir haben gut geschlafen. Kate schreibt ihr Tagebuch und ich äh, mache mich mal auf den Weg zum Bäcker. Der Bäcker musste irgendwie 1,5 Kilometer da in der Richtung sein. Und in so einem Fall haben wir dann kein Fahrrad, aber ein Skateboard. superwahl let's go! Ich habe meinen Einkauf und jetzt geht's in die Straße hinunter zurück zu Kate. Sie wird sich freuen auf Frühstück. nicht so super weit. Du musst nur da kurz hoch und wieder runter. Ah, ja, dann die Straße war aber nass. war war schon nicht so einfach zum oh. Skater. Aber Hat es aber geklappt. Hat geklappt. bist du nicht gefallen. Nee. Sehr gut. Endlich die Sonne mitgebracht. Ey. Die Sonne habe ich mitgebracht, ja. Oh, schön. Yes. Frühstück. Frühstück. Endlich. Hat Spaß gemacht. Richtig Spaß gemacht. Ich habe mich äh, wie auf den Bahamas gefühlt. Oder ich, ich war da noch nie. Ich weiß nicht, äh, wie es sich da anfühlt. Aber Aha. das türkisblaue Wasser davor, den Sandbank und so. Also das ist so Landzunge und da strömt es raus, da drum auf offener äh, Meer. Aha. Und das ist halt so schön, wenn man da über den Wasser folgt und man sieht den Foil und oh, Herrlich. Das macht äh, Spaß. Schön. Ist auch lange her, ne? Das Du wingen warst. Wingen war wieder. Oder wir. Ja. Ja. Ja. Dann, alles wieder abbauen, hm? ja. Das gehört ja, halt auch dazu. Zeit. Ja. Nicht nur der Spaß. Was brauchst du alles zum wingen? Wingen. Wingen, hier, wird einfach mit Luftpumpe aufgepumpt. Das ja. Das heißt, Luftpumpe. Luftpumpe auch, genau, Luftpumpe. Äh, ein Leash ist ein oft dabei, äh, damit man den nicht verliert. <lacht> Und ein Brett mit einer Foilaufnahme, also zum Wingen. Und eine Foil dann lediglich. Ja. Und man braucht ein paar kräftige Arme und ein bisschen Energie, damit okay. man auch wirklich Spaß hat. Ah, und dann hat man ja, ein relativ kleines Päckchen. Pumpe, kannst du die Pumpe mit zurücknehmen? Ja, mache ich. Und so stehen wir hier geparkt, direkt an der Straße. Aber direkt hier am Spot, richtig schön und alles richtig schön sauber. Stein am Boden. Ha? Was sagst du? Danke. Ist das ein Problem? Ich habe kurz die Schublade nicht rausgekommen. Aber Hätte ich für dich die Schublade rausziehen sollen. Oder? Das hat jetzt doch geklappt. Ah, gut. Es gibt doch noch ein paar Kräfte da. Ja. Okay. Alles wieder auf seinem Platz? Klaro. So, fertig. Was wird heute gekocht, Kate? Ähm, die Reste von meinem Bocadillo heute Mittag, das heißt so ein großes Sandwich, mhm. hatte ich mit Calamares. Hatte ich noch nie gehört, dass es das gibt. Ähm, da waren einfach so tintenfischringe dann auf dem Brötchen und der Rest davon brate ich jetzt an nochmal schön. Das Brot, wo es drauf lag, wird auch noch angeröstet und dann einfach ein Salat dazu mhm. und das Brot mit Knoblauchcreme. Hammer, frische Kalamares aus dem Hafen. Ja, die schmecken auch echt, Von Lachse, echt ne? hier. Ja. aus Lachse. Aus ja. Lachse, ja. also das Stadtlachse, kein Lachsfisch, sondern das Stadt genau ja, lass uns uns gut gehen. Ja. Okay. sieht das Endergebnis aus. Ich finde es sieht lecker aus so für die Schnelle. Hammer, danke dir. Lass dir schmecken. Kai macht sich ready. Wo geht's hin? We made it! De Santiago de <lacht> Langer also, Marsch hinter uns. Ne? Genau, für uns war es kein Marsch der Erleichterung oder Selbstfindung. Aber wir sind so quasi hingesurft, würde ich mal sagen. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, jetzt... Ähm, ich war noch nie hier. Jetzt ich auch Jetzt wir die Stadt mal an. Ja, bin gespannt, was es zu ja. sehen ja. gibt. Ja, let's go! Wir stehen hier außerhalb, ein bisschen geparkt. Müssen so 20 Minuten reinlaufen in die Stadt. Dafür stehen wir auf so einem bewachten Parkplatz. Das ist immer besser, wenn man so ein volles Auto hat mit lauter Surfbrettern oben drauf. Die Bretter schließe ich trotzdem ab. Ja, genau, dass man sie nicht vom Dach holen kann. Ja, und dann laufen wir mal die 20 Kilometer rein. 20 Kilometer. 20 Kilometer willst du laufen. 20? Wie weit ist es eigentlich rein? 20 Minuten. Ah, okay. Muss ich sagen. <lacht> Wie ihr sehen könnt, sind wir warm angezogen. Pulli, Jacke, Mütze, Schuhe sogar. Ja, es ist frisch. Das ist echt nicht wirklich Sommer. Seu ruim, café Auto. Ja. Durch den Regen, durch die schmale Gassen von Santiago. Ja. Ja. Genau. Zurück! Zurück, geschafft! War schön, war richtig schön. Hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Wir haben uns schnell in den Bus äh, gesetzt. Da kam man wieder in den Regenfront. Also das hat sich gelohnt, auch wenn wir der, der, der, nicht, der Weg nicht reingelaufen sind. Genau. <lacht> <Oder wahrscheinlich, sagt lacht> Weil wir uns vielleicht nicht so verdient haben wie andere. War sehr schön. Richtig schön. Kann man empfehlen, wenn ihr da mal in der Ecke seid. Richtig süßes, schönes altes Städtchen. Viele Bars und Restaurants. Kann man lecker essen, gut mhm. trinken und einfach schöner flair genau kann hier kann man richtig die spanische kultur auch aufsaugen ja, und miterleben mhm. und schmecken schmecken ja also könnt ihr ruhig machen wenn ihr ja. da seid ja. richtig herbstlich jetzt hier auch ähm, zu sehen an den baumen äh, die verlieren hier alle ihre blätter zwar wunderschön farben prachtfarben mhm. ja am Meer hatten wir ja nie so äh, Laubbäume, nee. jetzt bisher, da hat man nie das Gefühl gehabt, es ist Herbst. Nee. Jetzt hier schon, da gibt es mehr Laubbäume und da hat man doch gemerkt, ah ja, es ist Herbst. Genau, wie schön das auch ist, was nicht so schön ist, ist einfach die Kälte, also es ist schon echt Und die so Kälte und das nass. Nässe, Nässe nichts trocknet. Ja, wollte ich auch sagen, Ja, nichts trocknet. trocknet. Die Nähe sind eisnass, Eislass. <lacht> Eiskalt und nass, wollte ich sagen. Und ähm, mm. da macht es einfach das Campen im kleinen Bus ein bisschen weniger Spaß. Und deshalb geht's in den Süden. Und ziemlich schnell in den Süden. Das heißt, wir fahren von hier in einem Stück durch an der Südküste Spaniens. Ähm, wir lassen Portugal aus. Wir ja. waren schon ein paar mal dort, kennen das gut. Und, Und da wird das Wetter auch nicht viel besser sein. Nee, genau. Westküste ist überall frischer. Oder man musste da in den Süden fahren. Aber wir haben beschlossen, nee. Wir bleiben in Spanien, Südspanien ja. und da freuen wir uns drauf. Wir machen es äh, ähm, bereit für eine lustige Fahrt. Ja, genau. Und dann kann hoffentlich der Bikini-Ball wieder ausgewählt ja. werden. Ja, und ihr seid natürlich auch einfach wieder mit dabei. Also, ihr könnt euch freuen. Ja. Bis dahin. Bis dann. Dach, dach.